Also nochmal zur Erinnerung, Mathematik ist aufbauend, also das bedeutet, dieses Video setzt die Kenntnisse des vertiefenden Niveaus voraus, zumindest, siehe links unten, ohne diese kann man die weiteren Videos nicht verstehen, also bitte Schritt zum Schritt, es geht nicht mal an, dass man die Relativitätstheorie versteht, wenn man nicht einfache Sachen versteht, Schritt zum Schritt. Also jetzt hier, und da sage ich, weil dieses Video jetzt, na, also es ist nicht so schwer, aber es gibt Videos in dieser Reihe, die halt schwerer sind, und da braucht man wirklich die Vorkenntnisse. So, schauen wir jetzt das nächste Thema. Das ist ein Thema lineare Gleichungssysteme. Und wir lernen jetzt hier, wie man die grafische Lösung herausfindet. Also nehmen wir jetzt ein lineares Gleichungssystem mit zwei Variablen und zwei Funktionen, zwei Gleichungen, ja. Und x plus y ist gleich 8, 3x plus 5y ist 36. Wir haben schon im Kapitel über lineare Funktionen gelernt, dass man eine lineare Funktion, und das ist eine lineare Funktion, man kann das x auf die andere Seite bringen, und dann sieht man das gleich, dass man äh, so zeichnen kann, wenn man zwei Punkte, zwei Punkte reichen aus, um diese lineare Funktion zu zeichnen. Ja? Das haben wir, wo steht Hier. Hm? in diesem Kapitel gelernt. Kehren wir jetzt hier zurück. Wie kann man das jetzt hier machen? Für x gleich 0. Wenn x gleich 0 ist, dann y gleich 8. Das sieht man hier sofort. Und für x gleich 1 ist y. y minus ist 8 minus 1. Das wird auf die andere Seite. Also ist y 7. Also Punkt 0, 8, 1, 7. Da sind die zwei Punkte. Und wenn man eigentlich gerade durch zwei, beide Punkte sieht, äh, zeichnet, dann hat man diese Funktion. Entsprechend arbeiten wir hier. vor x gleich 0, dann ist y 36 Fünftel, also 7,2, da haben wir es. Und für x gleich 1, ja, hier, dann ist y 36-3, 5y 36-3, also 33, also y ist 33 Fünftel, also 6,6. Da haben wir den anderen Punkt. Und das bedeutet, wir haben auch die andere Gerade hier gezeichnet. Also, und jetzt ist es ganz einfach, wir müssen das nicht in zwei Diagrammen machen, sondern in einem Diagramm. Und dann haben wir beides hier. Und wo diese beide, wo da genau an diesem Punkt, wo diese beide Geraden einander schneiden, da sieht man hier, das ist die Lösung dieses Gleichungssystems. Ja? Also das bedeutet, vor diesen Werten von x und y hier bei diesem Punkt gelten beide diese Gleichungen. Schauen wir mal, was kommt hier heraus. 2, 6. Das kann man hier klar sehen. 2, 6. 2 ist x, y 6. Also schauen wir mal. Wenn x hier 2 ist und y 6, das ist tatsächlich 8. Wenn x hier 2 ist, also 2 mal 3, 6 und y. Äh, Entschuldigung, 2 und 6, ja, und y6, 5 mal 6, 30, 30 plus 6, das ist tatsächlich 36 Für jede andere Werte stimmt zumindest eine der Gleichungen nicht. Also, somit haben wir dieses Gleichungssystem grafisch gelöst. Und wenn Sie wollen, dann können Sie auch äh, im Buch weiter die Beschreibung sehen. Danke sehr.